Schwere Lasten. Schaltet euren Kopf ein bei schweren Lasten. Die richtige Tragetechnik, nicht zu viel auf einmal und Transporthilfen. Prima, euer Rücken wird es euch danken.